Leute und Willkommen zu einem neuen Hearthstone Video auf meinem Kanal Nicht auf deinen, das ist mein Kanal Wir spielen heute Versteht ihr, was ich meine? Also was ich sagen wollte ist Wir spielen heute unser Arena Run weiter Wir haben zweimal verloren, dreimal gewonnen Wir sind auf Survival Modus jetzt, Wenn wir jetzt verlieren, ist der Run zu Ende Ich hoffe natürlich, dass wir noch 5000 Mal gewinnen Und genauso sein 11 Mal wir starten jetzt einfach mal in Spielerei und schauen, was passiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert, einfach weil... ...dann verpasst ihr nichts mehr. Ihr wollt doch meine Videos Video sehen oder nicht? Oder wollt ihr sie traurig machen? Wollt ihr mich verletzen? Ich denke an 3, 2, 1, go! Das nenne ich mal einen Countdown. Gegen das Licht wird den Sieg bringen. Ich werde ehrenhaft kämpfen Wir spielen gegen Anduin, ein Priester. Das ist eine gute Level 1-Karte, würde ich einfach halt mal behaupten. Die ist auch, ja, die ist nicht die Stärkste vom Board-Control her, aber wir bekommen eine Karte auf der Hand. Der Gegner fängt an, das ist natürlich auch scheiße, dass wir dann diese Karte haben und nicht einen besseren Feuer-Drop. Aber vielleicht bekommen wir dann einen richtig guten oh. oh, Das ändert meinen ganzen Plan. Das setzen wir direkt ein, weil das gibt uns direkt ja einen Vorteil in den nächsten Runden. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich meine, es war in der ein Effekt, gerade ein 4-4er ein für ein Mana zwei Mana und jetzt spielen wir mit denen ja doch wir spielen den hier. ach wir haben ja ach ich habe mich verrechnet ich dachte der ist auch ein Mana ich bin bescheuert Aber ich denke das war trotzdem der beste Zug auch wenn sich der Mana effizienteste Zug war denn er muss die beiden da rein traden war es auf jeden Fall wert würde ich einfach mal behaupten wir haben noch keinen Dreier Drop oh oh scheiße der hat ein richtig gutes deck mein Sound ist gerade voll laut ich muss etwas leiser sonst bekommen wir noch einen Hörschaden ah die Katze ist gerade richtig scheiße ich spiele über den hier und was nehmen wir wir können den noch mal nehmen oder den hier. Das war's. Wir haben zwar noch kein Vierer-Drop, aber ich hoffe, das wird ein Ziel wir wenn dann spielen wir ihn und die Hero Power. Er wird den hier wahrscheinlich da reintreten oder ihn er wird den hier heilen und dann da reintreten. Scheiße, da habe ich gar nicht gedacht. seit eine seine Fähigkeit. Ach so. <lacht> Die Feldkontrolle habe ich jetzt komplett verloren Das ist nicht sehr Nicht sehr schön Würde ich einfach mal sagen Hier bekommen wir keine Value draus, aber Hier auch nicht Ich glaube es ist besser Wenn wir den und den spielen einfach mal. Das war natürlich nicht besser Aber naja Was soll's Was soll's, was soll man machen Er wird jetzt den hier rein traden wenigstens kann er nicht, mit seinem oh hat vielleicht den da rein was oh der kann den da hoch gehen stimmt auch wieder ich hoffe ich verweile mal mit meiner Maus hier ein wenig leider nicht leider verweile ich den nicht oh Gott wir sind richtig hart behind so richtig auf die Fresse bekommen wir eigentlich den hier spielen können, aber der wird jetzt um 8.8. Das nehme ich gerne an. Er sagt, wow. Kann er mich jetzt einfach finishen? Nein, das kann er nicht. Oh shit. Nein, ich glaube, das war ein Fehler. Er wird mich... Ich komme langsam in der gefährlichen Zone an. Kann der... Aber der stirbt einfach. Die Karte ist so scheiße, richtig ich die genommen habe. Ich, ich könnte mich dafür schlagen. So Bäm in die Fresse, Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Karte spielen möchte. Oh shit. Ja, ich, äh, ich kann die gar nicht mehr spielen. Ich habe noch viel Leben. Ich muss die hier spielen, aber ich kann da nicht den Board kaputt traden. Die heilt mich halt um 6. Auf 10 Leben komme ich dann. 5 damage raus. Das sind 4, 5, 10 Schaden. Leider habe ich verloren. Kriegt dann gut okay. gespielt. Grüße. Und wir geben auch. Warte mal, den grüßen wir noch zurück. Ähm. Ey du Scheiß Ich grüße euch. Der Sieg gehört euch. Das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Ich bin nur drei. Dreier. Dreier Schlüssel. Eure Niederlage. Benutzt euren Belohnungsschlüssel, um euren Gewinn anzusehen. So, was bekommen wir? kommen ein Kartenpaket 35 Gold und 15 das 15 oh, Staub gemacht versucht erneut euer Glück in der Arena sobald ihr genug Gold angesammelt habt äh, bitte please ich bin rich as fuck aber wir öffnen jetzt erstmal vier pakete danach spielen wir dann noch eine runde wir haben nämlich von einer mission drei pakete dieser dings bekommen dieser dieser boosters dieser booster ist mein deutsches 1a und ich kenne die ganzen neuen karten gar nicht also das für mich einfach neue karten seit ich gesehen habe okay die habe ich schon gesehen fühlt allen die nein schaden zu und ich werde dann auch mein um Gehalt pro diener nicht schlecht ähm oh die karte ist stark aber ist auch teuer nein eigentlich nicht die ist voll denke ich ähm oh, die karte ist auch krass, die kann in einem Zoo, denke ich, richtig heftig werden. Wenn man da eh viele kleine Karten hat. Und... Äh, die Karte kommt irgendwie bekannt vor. Ich glaube, es gibt so eine ähnliche Karte... Ach ja, genau, es gibt so eine Karte nur in Stärkung für 5 Mana. Also die schlechtere Version davon ist schlecht. Auch, das heißt, du ist die selten aufgemacht, gemacht? Kostet null, wenn euer Held in diesem Zug geheilt. Oh mein Gott, was? Das ist... Das ist krass. Die kann man mit dem Priesterdeck auf Level 2 spielen? Schon. Oder so, keine Ahnung. todesröchen Ruft ein Skelett 88 dabei, falls der Gegner am Zug ist. Was zur Hölle? wenn man diese karte taunt gibt das ist ja richtig op er hält zwei skelette auf der hand erhaltet meine ich natürlich ein damage dazu das ist das ist die neue version von dieser einen karte ich habe ach ne die gibt ein damage nicht zwei damage okay ist aber trotzdem ganz okay zum traden dieser diener hält jedes mal zwei Angriffe, wenn er schaden leitet. Das könnte in einem Priest-Deck krass werden. Vielleicht. Okay. Oh, das ist ein Legendary. Oh mein Gott. Todesfräulchen. Er hält zufälligen zufällige Todesgritterkarte auf der Hand. Der lich Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben jetzt schon die richtig fetten Karten hier bekommen. Ähm die zwei Mörder aus eurem deck eine goldene karte eine goldene was ist denn das alter was geht denn hier ab es geht jeden charakter ein der von dieser karte verletzt oh mein gott ist das krass ähm, ein leben nachdem ihr ein diener herbei oh, das ist auch nicht schlecht vielleicht ja die kennen wir ja schon schon wieder Ey, das zweite mal dass wir pakete öffnen und die zweite legendary was ist denn hier los sind wir hier gelandet. So, die Karten kennen wir schon, vielleicht für benachbarten zwei 2 Leo. Oh. Ja, aber ich glaube, das ist von so, nee, das ist permanent das ist nicht für einen Zug. Ruf zwei Skelette herbei, okay, so denke ich mal. Vielleicht Benachbarten dienern zwei Leben auch. Ach, das ist ja dieselbe, bin ich bescheuert und die will klagende Banshee entfernt jedes Mal die obersten drei Karten eures Decks, wenn ihr eine Karte auf What the fuck ja gut in bestimmten Kombinationen ist das vielleicht gut, aber nur in spezifischen Decks würde ich mal sagen. So, das waren unsere Arena und unsere Karten, aber wir spielen jetzt einfach noch ein Casual mit unserem Basic Maria Deck weil wir wir spielen ungewertet für gewertet lasse ich noch ein wenig Zeit der Monat hat ja noch ein paar Tage das heißt ja doch ein paar Tage passt richtig ich hoffe wir finden schnell einen Gegner ich habe nämlich Durst und ich habe vergessen mir Trinken zu holen das ist sehr unlucky ich muss verdursten gib mir ein Gegner, sonst fährt durstig. Wollt ihr mich umbringen? 3, 2, 1, let's go! Und da haben wir auch schon dann wir den Gegner gefunden. Oh, Rexa! Du willst jagen? Okay, Digga, ich jag dich durchs Feld. Bastard. Ich hätte die behalten sollen, denke ich. Ja, vielleicht bekommen... Ach, scheiße. Ich hätte die behalten sollen. Obwohl, nee, ich bin ja jetzt dran. Macht keinen Sinn. War schon okay, so. Hatte ich etwas höhere Chancen, den Einsam-München zu ziehen. Und du machst bitte hinne. Wir spielen gegen den Spooner. Bei dem, was die map so interaktion hat. Ich wusste doch, dass es das ein Ei kaputt geht. Oh, es geht sogar ganz kaputt, glaube ich. Oh mein Gott. Es kommt sogar aus bändiges raus. Aber was kommt daraus, ist die Frage. Ach, da kommt nicht raus. der guck nur. Nein, Ei. Mit dem passiert nichts. Warte mal, was hat er gespielt? Ach, er hat eine heldfähigkeit benutzt. Das werde ich auch machen. Ich hole mir die Bordkontrolle. Er spielt jetzt eine Explosion Trap. Und dann verliere ich die Bordkontrolle wieder. Ist mir schon tausendmal passiert. Oh, was? Okay. Der scheint, der denkt jetzt so... Face is the place beziehungsweise er hat scheiß Karten auf der Hand. Aber solange er nichts spielt, werde ich gewinnen, weil was willst du machen, Digga? Ich brech dir die Nase. Wisser. Oh, er spielt dieselbe Karte. Das will er machen. Was will ich jetzt machen, ist die Frage. Ich will den hier eigentlich nicht spielen, weil er direkt stirbt. Wohl. Das sind 6. Äh, Nö, ich kann ihn töten. Perfekt. Ich soll hier gar nicht als Faxe machen, der kleine Hund. Du Hund. Und der bleibt am Leben fürs Erste. Das heißt, och. och. Okay. Ich habe mich entschieden. Obwohl. Nee, ich keinen Karten. Ich baller den weg. Ich baller D weg. Gib den 2 feld Ich habe so einen Damage verloren von dem Feuerball, aber... ...dafür behalte ich die beiden, das ist ziemlich gut. Besonders, ich die behalte, freut mich. Ich hoffe, dass ich so Runde den Torn ziehe. Besser als für vier Mana. Oh, was macht er da? Oh, er lässt die Hunde So einer ist dort. So, wie trade ich das? Ich könnte den einfach spielen, aber dann ver hm, Ich weiß noch nicht. Ich denke. Kann, denke ich. Ja, ich denke. Erstmal ziehe ich drei Karten. Okay. So, das sind zwei Damage. Also, die beiden werden zwei Damage. Nö, nee, das lohnt sich nicht. Ich feuer bei den einfach. Nein, nein, nein. Das kann ich nicht tun. Doch, ich feuer bei den Fällt ihn hier rein und haut den hier um das Feld gehört immer auch mir und selbst wenn ich was starkes spielt habe ich meine Verwandlung verwandlung auch was macht er jetzt sag mal spinnst du alter der typ ist doch bescheuert eigentlich bescheuert das sind ja gute züge und so aber ihn spielen Ja, ich mache erstmal den hier. Schauen, was getroffen wird. Okay, das ist gut. Das ist. Das ist sehr gut. Das so... Der hat wie viel Leben? Ich glaube. Ach komm, ich trade einfach komplett rein. Fabrik Also... Ich verschwende zwar drei Mana, aber. Ich hab die Karte, egal. Ich habe die Doris Farm auf der Hand, egal was er spielt. Ich kann das komplett wegballern. Oh, und er macht so, so einer ist das. Aber das ist eigentlich ziemlich gut, weil es kann ich wieder sein Feld clean und den hier spielen. Perfekt. Außer ich was Besseres sehe. Mal sehen. Okay, nein. Ich spiel Ich spiel Ich hab mich verrechnet. Ich habe mich verrechnet. Ich kann kein Mathe. Ich bin Geistesbehindert. So eine Verschwendung. Oh mein Gott. Der bekommt Karten. Der geht ins Face. So eine Verschwendung immer noch. Das ist so eine Verschwendung. So. den umwandelt habe ich keine machen will ich hier noch eine karte geben ist die frage ich gebe die karte wissen, ich gebe die karte egal scheißegal du darfst noch ein bis zwei karten ziehen oder kein problem wenn jetzt haunt of the world white heißt die karte glaube ich hat dann sieht eine Menge Karten, das wäre ärgerlich, aber ich denke nicht. Ich denke er hat nichts. Ah, okay. Er will damage ins Feld, Oh shit. Ich werde langsam ziemlich low. Fällt mir gerade auf. Oh mein Gott. Oh er tradet. Zum Glück. Zum Glück tradet der Alter. Sie werden nicht wissen wie ihn gehe nämlich jetzt auch voll ins Gesicht. Und wenn er mich jetzt nicht umbringen kann diese Runde, er braucht noch drei Damage. Wenn er mich nicht umbringen kann, habe ich gewonnen. Wenn er mich umbringen kann, sehr gut. gewonnen. Hier, das sieht schon mal gut aus. Was seinen letzten cut Ja, ich habe gewonnen. Easy, easy. Oh, was er traded. Ich habe trotzdem gewonnen. Gut gespielt, Kamerad. Er gehört mir. Hast du gehört, was ich sage? Du gehörst mir. Sorry, ich bin gerade etwas äh, durchgedreht. 10 Gold auf meinen Nacken. Das sehe ich doch gerne. Und das war die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben laden lassen. Dann lässt du den Daumen nach oben. Geht man dich oben. Was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht. Oben links werdet ihr die Playlist nun eingeblendet bekommen. Boom. Daneben findet ihr die letzte Folge in dieser Reihe. Und da unten da seht ihr so ein komisches ML. Digger äh, Digga, und da klickst du es drauf. Weißt du warum? Weil du mich abonnieren willst. Du willst mich nicht abonnieren? Mach's trotzdem. Du machst es nicht. Schande auf dich. Auf dir. Auf das. Haut rein. Ciao. Bis zur nächsten Schande. Ich meinte mal. Ketchup.